Beginn legst du den Faden vor dem Einstechen in die Einstichstelle einmal um die Nadel. Anschließend stichst du in die Masche ein und ziehst den Faden durchs selbige hindurch. Im nächsten Schritt nimmst du wieder einen Umschlag auf die Nadel, stichst in die nächste Einstichstelle und holst den Faden durch. Im letzten Schritt brauchst du nur noch den Arbeitsfaden durch alle fünf auf der Nadel liegenden Schlingen ziehen. Fertig!